Die Schlagersängerin erwartet bald ihr erstes Baby und freut sich riesig auf den Nachwuchs. Zuletzt zeigte sich die Sängerin immer wieder in einigen Shows im Fernsehen und präsentierte auch ihren Babybau. Bei Instagram hält sie sich eher etwas bedeckt, aber postet immer mal wieder einige Schnappschüsse, doch ein Foto wirft Fragen bei den Fans auf. Helene Fischer kostete am ersten Advent einen Schnappschuss. Gestern haben wir mein Album Rausch mal ganz in Ruhe genossen und heute läuft schon den ganzen Tag Weihnachten in Dauerschleife. Ich bin so unfassbar stolz auf diese zwei Werke. Habe ich jetzt erst wieder gemerkt? Mit wie viel Magie und Liebe speziell diese zwei Alben entstanden sind, schrieb sie zu dem Foto. Fans sorgen sich um ungeborenes Baby. Ein Detail empfing den Followern aber nicht, hinter dem Adventskranz steht eine Flasche Glühwein. Danke, und kein Alkohol während der Schwangerschaft, schrieb ein Fan zu dem Foto. Die neue Weihnachts-CD im Hintergrund wäre schöner anzuschauen anstatt Bier für eine Schwangere, meint ein anderer Follower. Nicht mehr lange, dann ist es endlich soweit. Schlagerkönigin Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel erwarten den lang ersehnten Nachwuchs. Schon im Januar soll das gemeinsame Kind des Paares auf die Welt kommen. Und ausgerechnet im neuen Jahr will Helene wieder mächtig durchstarten. Ob da genug Zeit für den Nachwuchs bleibt, Helene Fischer startet musikalisch wieder durch. Offenbar will Helene im Jahr 2022 wieder voll angreifen. Frisch gestärkt soll es nach der Babypause wieder rund gehen. So hat die beliebte Sängerin den Terminkalender schon wieder rappelvoll für das nächste Jahr. Insgesamt 70 Auftritte stehen zwischen März und Oktober 2022 schon in Helenes Terminkalender. Deutschland, Österreich und die Schweiz wird Helene dabei abklappern. Oft finden die verschiedenen Auftritte sogar an aufeinanderfolgenden Tagen statt. Ob das mit ihrer neuen Mutterrolle vereinbar ist? Und für 2023 will Helene dann auf ganz große Tournee gehen. Warum tut sie ihrem Kind das bloß an? Alleine die Vorstellung an derart viele Termine versetzt andere Eltern in helle Aufregung.